Herzlich Willkommen an alle, schön, dass ein paar, wahrscheinlich Eltern überwiegend, vor Ort sind und es geht ja auch um Wertschätzung jetzt gegenüber den Jugendlichen. Die ihre Produkte präsentieren. Wir freuen uns total, dass wir jetzt hier den Hörsaal fast voll haben. Also es sind, glaube ich, 110 Plätze. Es ist jetzt nicht ganz voll, aber wir haben auf jeden Fall zwei Drittel oder so geschafft. Weil Jugendhack war vor einer Woche noch eine abstrakte Idee und jetzt ist es eigentlich schon fast gelaufen. Bevor wir zum eigentlichen Teil kommen, da übergebe ich dann auch an meine zwei Co-Moderatorinnen, Julia und Jasper, ähm, würde ich gerne noch mal kurz äh, erläutern, was Jugendakt ist, für die, die es jetzt heute zum ersten Mal sehen und sich wundern, was hier so rumhängt und was das alles soll. Ähm, genau. Eigentlich könnte ich jetzt ruhig sein, weil der Großteil steht dran. Äh, ja, also das lese ich jetzt nicht vor, das wäre sonst ein bisschen doppelt gemoppelt. Ähm, oder kann man es hinten gar nicht lesen. Ähm, also es ist so, dass äh, die Jugendlichen äh, einfach von uns auch gefördert ähm, werden sollen, bei ihren Ideen, bei ihrer Technikbegeisterung, das liegt uns total am Herzen. Äh, viele von uns kommen aus der Hacking und Making Community ähm, und äh, vielleicht dazu auch, das ist uns ein wichtiger Part, äh, dass wir auch eine hackerethik diskussion mit denen geführt haben. Da nochmal danke an Jadka, weiß ich, wo die jetzt gerade sitzt und ob sie winken will. Jadka ist gerade noch drüben und an Daniel, der ist aber auch schon nach Berlin abgereist. Die haben am Freitagabend mit den Jugendlichen über Hackerethik diskutiert und vielleicht dann auch nochmal kurz, was ein Hacker in unserem Selbstverständnis ist, das sind nicht die Leute, die die Dinge kaputt machen, sondern wir sehen uns im Spannungsfeld technischer und sozialer Entwicklung und ähm, wollen eigentlich ähm, ja, unseren, also einen positiven Beitrag für unsere Gesellschaft äh, leisten und eben nicht die Hacker aus den News sein. Ähm, und äh, vielleicht da nehme ich auch nochmal äh, dazu äh, ein kleiner Übergang. Also wir haben als Maskottchen bei Jugendhakt, das sieht man hier an vielen Pixelgrafiken, ein Alpaka ähm, und das sieht dem, einem Lama recht ähnlich und der Dalai Lama war vor einer Weile in Heidelberg, das ist jetzt mein Übergang, aber der hatte einen Satz gesagt, den habe ich mir gemerkt und zwar meinte er, dass am Ende wirklich das Leben von jedem Einzelnen von uns, von der Gesellschaft abhängt und das bedeutet für unser alltägliches Handeln eigentlich ziemlich viel, wenn man sich das bewusst macht. Und in der Richtung haben wir halt auch unser Motto mit Code die Welt verbessern. Also wir wollen hier keine Social Scoring Systeme entwickelt bekommen, wie es in China gerade passiert. Oder wir wollen auch keine Dieselabgasabschaltautomatik haben oder so. es liegt uns sehr am Herzen, dass wir nicht so firmengetrieben sind. Genau. Und Jugendhakt historisch ist ziemlich gewachsen die letzten Jahre, also es fing an in Berlin, ähm, geht zurück auf ähm, die OKFN, das ist die Open Knowledge Foundation, die setzen sich ein für offene Daten, Open Government ähm, und viele andere Dinge, auch für Bildung äh, und äh, dann gab es noch Mediale Pfade, ähm, das ist eine medienpädagogische Agentur und die haben zusammen Jugendhakt in Berlin gegründet und äh, wenn wir jetzt auf 2018 schauen, das ist also gedoppelt ja, Jetzt haben wir vorhanden, jetzt diese Karte, und dann sieht man, dass mittlerweile ziemlich viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer in vielen Städten teilnehmen können. Ähm, äh, Im Prinzip äh, ist das auch, äh, komme ich gleich nochmal drauf, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir ein Netzwerk äh, den Jugendlichen bieten, dass sie sich austauschen können mit Gleichgesinnten und ähm, Jugendhack kriegt auch ganz tolle Preise, äh, weil es so eine super Idee ist. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel sagen, weil... Die äh, Präsentation der Jugendlichen steht hier im Vordergrund, nicht mein, mein Gerede. Ähm, ganz rechts die Theodor-Heuss-Medaille würde ich nennen, weil wir so ein geschichtsträchtiges Wochenende haben. Wir haben, glaube ich, 100 Jahre Weltkriegsende, also WK1 und sind es 80 Jahre Reichskrom, kommt das hin? Ja, ist auch jetzt gerade gewesen und vielleicht für die, auch für die Jugendlichen, für die Jugendlichen vielleicht äh, Theodor-Heuss war der erste Bundespräsident, war FDP ähm, und äh, er hat äh, für das Ermächtigungsgesetz von Adolf Hitler auch gestimmt. Das hat ihn sein Leben lang begleitet. Also, es war auch so, als wir da den Preis bekommen haben, da haben wir mit seinem Enkel gesprochen, der das uns auch nochmal ganz plastisch erzählt, wie er darunter dann auch im Nachhinein gelitten hat. Also, ein ganz wichtiger Preis für uns. Wir haben oft eben für, also, verliehen wurde es für vorbildliches demokratisches Handeln und dieser politische Aspekt ist uns echt wichtig, auch bei unserem Event. Ja, und äh, eigentlich Wichtig eben, habe ich schon gesagt, das Netzwerk ist unser Team, die Alpaka-Herde, eine ehrenamtliche Herde. Vielleicht kommt ihr alle mal nach vorne, die Mentorinnen und Mentoren von diesem Wochenende. Genau, und äh, ohne euch alle, also ähm, der das, geht das ja gar nicht. Ähm, die tragen alles und was ganz Tolles auch an, an, an den Menschen, die jetzt hier vorne stehen, äh, dass wir ganz unterschiedlich sind, also sowohl von den Berufen, von den eigenen Interessen, von den Lebensentwürfen. Wir sind ganz divers, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wieder bei JugendHakt ist unsere Stärke, ähm, dass äh, wir einfach bei JugendHakt zusammenkommen und als Team funktionieren und uns gegenseitig helfen und auch den Jugendlichen beim Umsetzen ihrer Projekte helfen. Genau, also ähm, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an euch. Applaus genau, und neben dem ehrenamtlichen Engagement, was bei JugendHakt ähm, eben absolut das Herzstück ist, gibt es trotzdem auch noch institutionelle Hilfe, ähm, zum einen sind da natürlich die ähm, Gründungsinstitutionen, die habe ich schon genannt, die OKFN und Mediale Pfade genannt. Ähm, wir haben auch aus Berlin äh, zwei Vertreterinnen, Ilona und äh, Robert, die waren jetzt gerade vorne. Eigentlich habe ich, ich hab euch vorhin vergessen, entschuldigt dafür. Ähm, und ansonsten haben wir das DRI, ähm, da bist du wahrscheinlich die Repräsentanz heute hier das deutsch-amerikanische Institut in Heidelberg. Wir haben das Projekt Chaos macht Schule vom Chaos Computer Club bundesweit. Da sind auch einige der Mentorinnen drin. Ich sehe jetzt gerade Marco da sitzen. Ich selbst engagiere mich da auch drin. Das ist ein Bildungsprojekt. Wir haben auch Förderer finanzieller Art. Das ist ganz wichtig, weil sonst kriegen wir so ein kostenloses Wochenende gar nicht gewuppt. Und da gilt auch ein riesen Dankeschön an die HOP Foundation for Computer Literacy and Informatics, genau. Ich habe jetzt kein, keine Offizielle, keinen Offiziellen gesehen, aber ganz lieben Dank, weil nur so funktioniert es, dass eben die Jugendlichen auch sich alles erstatten lassen können. Das auch nochmal als kleiner Aufruf, wenn ihr es vergessen habt, bisher sprecht Jasper oder mich im Anschluss nochmal an unter vier Augen. Nichts muss hier was kosten, auch die Anreise und so weiter natürlich auch nicht. Und das Gebäude vielleicht auch noch ganz kurz, auch das geht übrigens auf einen SAP-Gründer zurück, den Klaus Tschirer, der leider nicht mehr lebt, der hat das hier hingestellt und hat es der Uni zur Verfügung gegeben und die Uni wiederum hat es uns jetzt über Michael und Anne für das Wochenende zur Verfügung gestellt, dass wir hier sein können. Auch an die beiden ein ganz, ganz großes Dankeschön. Und äh, jetzt habe ich genug gesagt und wird das Mikro übergeben, beziehungsweise das nicht. Du hast ein eigenes mitgebracht, Julia, ähm, aber Jasper, gleich, ist dir gleich. <lacht> ich werde nur kurz noch die beiden vorstellen. Also äh, Julia ist äh, schon auf ganz vielen jugendhack events viel mehr als wir beide zusammen äh, Mentorin gewesen und äh, ein Alfa erfahrenes Alpaka. Ähm, und äh, genau, Jasper, habe ich ja schon gesagt, vom DAI Makerspace vor allem, ähm, ja, der auch ein ganz großer... Ähm, ganz großes Rad im Hintergrund jetzt für das Event gewesen ist. Und jetzt bin ich ruhig. Ja, dann. ja, dann. ja jetzt, okay, perfekt. Ja, dann vielen Dank auch an Steffen eben vom CCC, der zusammen mit Jasper das Orga-Team so ein bisschen bildet und der eigentlich dieses ganze Wochenende überhaupt erst möglich gemacht hat. Wie gesagt, ich war schon bei einigen Events und ich finde es immer wieder überwältigend, wie schnell so eine Zeit von Freitag bis Sonntag vorbeigehen kann. Und jetzt schaue ich hier in mehr als 40 Gesichter von Jugendlichen, die, glaube ich, ganz, ganz viel erlebt haben und wahnsinnig viel passiert ist hier. Genau, und äh, für all diejenigen, die natürlich jetzt nicht da waren, ähm, wollen wir mal ganz kurz einfach sagen, was wir denn dieses Wochenende hier gemacht haben in diesen äh, fast 72 Stunden, die jetzt hinter uns liegen. Äh, wir haben uns am Freitagnachmittag hier getroffen ähm, und haben erstmal äh, eine sehr spannende ähm, Keynote gehabt äh, von Oliver Rack zum Thema offene Daten. Ähm, das ist auch so ein Thema, was äh, Jugendhack sehr am Herzen liegt, eben ähm, mit Daten zu arbeiten, die wir äh, alle sozusagen verarbeiten und bearbeiten können. Danach hatten wir, wie Steffen gesagt hat, eine sehr lebhafte Diskussion ähm, zu dieser Hackerinnenethik, wo sozusagen nochmal so dieser ganze Gedanke von mit Code die Welt verbessern, was heißt das denn irgendwie wirklich. Ähm, dann kam, was gerade so von Mentorinnen- und Orga-Seite eigentlich ein bisschen so das Herzstück eigentlich von dem ganzen Event ist, ähm, die Brainstorm-Phase, ähm, in dem wir ähm, alle zusammen äh, zu ganz verschiedenen äh, Überthemen von Gesellschaft, Familie, Gesundheit, Freizeit, Sport, Bildung, Umwelt, Nachhaltigkeit, so zu diesen großen Schlagworten ähm, und in, äh, ja, in Kleingruppen äh, Projekte ausgedacht haben, beziehungsweise vor allem die Jugendlichen die sich eben Projekte ausgedacht haben. Da ging es erstmal noch gar nicht darum, äh, das Projekt zu finden, was man jetzt wirklich am Wochenende macht, sondern wirklich erstmal ein großes Ideen sammeln. Äh, diese Ideen äh, haben wir uns dann alle gegenseitig vorgestellt, hier in der großen Runde, die draußen im Flur plakatiert mit Post-its nochmal so Tipps hingeschrieben, was einem noch so einfällt, was man noch an Technik vielleicht benutzen könnte. Ähm, genau, dann war eigentlich auch schon der Freitag vorbei, ähm, die Jugendlichen sind entweder in die Jugendherberge ab oder haben zu Hause geschlafen äh, und dann haben wir uns am Samstag hier direkt um 9 Uhr wieder getroffen und dann ging es eigentlich wirklich los mit dem äh, Hacken, Coden, Maken, dem ganzen Programmieren, diesem ganzen Hackathon, äh, dieser schönen Wortschöpfung aus Hacken und Marathon. Äh, dann haben sich die Jugendlichen tatsächlich auch für ein Projekt entscheiden müssen, was sie dann in den nächsten Stunden und Tagen irgendwie sozusagen bearbeitet haben. Ja, vielleicht noch so ein paar kleine, es gibt immer so schöne Anekdoten an so einem Wochenende. Wir haben einen kaputten Handtuchspender gehabt, das war eine gute Gelegenheit, mal das Schlösserknacken mit Dietrichen zu üben. Und wir hatten äh, ähm, einen Lasercutter äh, hier für das Event äh, bestellen dürfen, wo die Absauganlage nicht kam. Ähm, wir hatten aber ähm, Sepp, der Ingenieur ist, der nochmal schnell am 3D-Drucker eine passende Absaugevorrichtung äh, entworfen hat. Dann haben wir mit Steffens alten Industriestaubsauger äh, eine Absauganlage gebaut, sodass wir auch den Lasercutter benutzen konnten. Ähm, wir hatten zwei Teilnehmerinnen, die eigentlich ankamen und gemerkt haben, war, äh, wir können eigentlich noch irgendwie gar nichts irgendwie so im Vergleich zu manchen anderen Jugendlichen. Ähm, haben dann aber den Mut gehabt äh, über ihren, äh, einfach sozusagen so hier, wir wollen trotzdem äh, mit dabei sein und äh, ganz viel lernen. Das sind Sophia und Celia, äh, die wirklich von null angefangen haben an diesem Wochenende. Das, ähm, finde ich mal, sind so äh, ja, ähm, Mutmachmomente und einfach äh, großen Respekt vor euch beiden, dass ihr das äh, so durchgezogen habt. Genau, dann ging es ähm, weiter mit noch, ja, da kann man echt mal applaudieren. Ja, es ist noch äh, kein Hacker vom Himmel gefallen, ähm, sondern das ist einfach alles, ja, jeder fängt irgendwann mal an äh, und dafür ist Jugendtag eben auch ein, gutes, ähm, ja, ein guter Startpunkt. Und das alles insgesamt eigentlich unter dem ganz großen Motto mit Code die Welt verbessern. Ja, ich meine, was heißt die Welt verbessern? Das ist natürlich ein riesen Slogan. Es ist klar, dass wir an einem Wochenende nicht die ganze Welt retten können. Selbst wenn wir wollen, können wir nicht die großen Migrationsprobleme der Welt lösen. Wir können nicht das Klima retten an einem Wochenende. Wir können den Weltfrieden nicht herstellen. Aber wir können mit den kleinen alltäglichen Dingen irgendwie anfangen. Und deswegen haben wir jetzt so uns überlegt, für die Moderation wollen wir da einfach mal so einen Tag mal so durchlaufen. Ähm, was sind da so für verschiedene Situationen einem so begegnen, äh, wo es vielleicht kleine Probleme oder Herausforderungen gibt, die man lösen kann. Genau. Ähm, vielleicht noch vorweg, ähm, es kann sein, dass mal ne, mit Technik, wir alle kennen das, so ein Beamer funktioniert irgendwie mal nicht. Äh, falls es irgendwelche technischen Probleme geben sollte, bleiben wir alle ganz cool, wir haben keinen Stress ähm, und äh, warten einfach, bis es klappt. Ja. Genau, also, äh, jeder Morgen beginnt, der Wecker klingelt, äh, man wacht auf, äh, will sich einen Kaffee machen, einen Tee machen, was trinken, äh, hofft natürlich, dass der Kühlschrank voll ist ähm, und äh, dass das mit äh, in einer großen Familie oder auch vielleicht in einem großen Haus irgendwie vielleicht besser funktionieren kann, damit immer der Kühlschrank voll ist. Äh, dafür haben sich äh, Jakob, Adrian, Drittmann und Tobias äh, was Tolles ausgedacht und zwar ihre App AppFall. Äh, ich bitte euch auf die Bühne und äh, the stage is yours. Ja, wir präsentieren euch jetzt unsere Web, unsere App Appfall. Diese App ist halt, wie auch schon vielleicht angedeutet, dient sie dazu, den Einkauf zu effizienter zu machen, zum Beispiel in Wohngemeinschaften oder Mehrfamilienhäusern oder auch Hofgemeinschaften, halt die Einkäufe zusammenzulegen. Das geschieht quasi mit einem digitalen Einkaufszettel, das ist quasi unsere App. Dort werden die Einkäufe zusammengelegt Dadurch, da kann dann halt nur eine Person einkaufen gehen für jetzt eine ganze Wohngemeinschaft. Das hat einmal den Vorteil für einen selbst, dass es um einiges effizienter ist. Man muss weniger oft einkaufen gehen, weil das andere manchmal für einen erledigen. Ähm, dazu kommen aber auch noch Umweltaspekte. Wie zum Beispiel äh, dadurch, dass man so größere Packungen kaufen kann, werden, ähm, wird halt, hat man weniger Abfall, äh, weniger Verpackungsmüll. Dazu kommt dann aber auch noch, ähm, dass man vielleicht weniger zahlen muss, weil... Ähm, unter Umständen kriegt man Rabatte, weil man in größeren Mengen einkauft. Ähm, es kommen aber auch noch andere Aspekte hinzu, wie zum Beispiel, dass vielleicht weniger Lebensmittel weggeworfen werden, weil ja die Gruppe ist, äh, die Lebensmittel benutzt. Ja, also äh, ich zeige jetzt erstmal die Website. Website, die haben, haben wir über HTML, also der Tobias und nicht, haben die über HTML programmiert. Äh, dann die App, einmal für iOS hat der Adrian programmiert, über Xcode und die Android-App hat der Drittmann über Android äh, Studio programmiert. Ja, jetzt zeige ich euch die Website. Einmal kann man äh, auf, auf Download gehen, da kann man einmal die App runterladen, das funktioniert bis jetzt noch nicht, aber das kommt noch. Äh, aber den Code kann man über GitHub dann äh, runterladen. Über uns, äh, wie schon gesagt, also die, wer die App programmiert hat und äh, wie sie programmiert wurde und dann noch unsere Kontaktdaten. Jetzt kommen wir direkt zur App. Hier sieht man, wenn es funktionieren würde. Ja, ähm, wie gesagt, jetzt sind wir auch schon direkt in unserer App drin. Ähm, hier hat man, wie gesagt, kann man sich erstmal anmelden äh, mit einer E-Mail-Adresse, die man zuvor registriert hat. Äh, wenn man dann angemeldet ist, äh, sieht man schon, wie hier links zu sehen, eine Einkaufsliste, auf die man dann Sachen hinzufügen kann. Äh, zum Beispiel nehmen wir mal ein paar Äpfel. Zwei, drei Äpfel, drei Äpfel, sagen wir mal. Also fügen wir mal drei Äpfel hinzu. Das erscheint dann auf, äh, auf beiden Listen, also das sind zwei verschiedene Geräte. Ähm, das funktioniert halt alles, äh, wird halt alles hochgeladen. Äh, wir haben das über, ähm, halt über, wie heißt das nochmal? Über, also über TeamViewer könnt ihr das jetzt gerade schön äh, sehen, wie das auf beiden, äh, auf beiden Handys schön funktioniert und äh, das haben wir dann halt über eine Cloud hat man dann halt, dass es auf beiden Geräten vorhanden ist. Ja, jetzt haben wir, hat der eine drei Äpfel hinzugefügt, der andere will aber auch noch eine Banane haben, also eine Banane hinzufügen. Das dann auf dem anderen Handy und es sollte wieder gleich auf beiden Listen vorhanden sein. Dazu kommt dann aber auch noch, dass man diese Listen, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt sich, der einen denkt, ach ja, Banane, gute Idee, ich will auch noch, ich will auch noch zwei haben und der die dann jetzt, auch noch haben, auch noch einträgt, dass das dann schön addiert wird. Wie gesagt, da muss man nicht äh, selbst Kopf rechnen, macht die App für einen. Schon mal ganz nett. Ja, jetzt kann man auch noch einkaufen gehen. Also, wenn jetzt einer einkaufen geht, dann drückt er da einfach auf Einkaufen gehen und äh, dann sind alle Funktionen der App quasi gesperrt, auch für jeden. Also, es kann nichts mehr hinzugefügt werden. Und es kann auch keine zweite Person gleichzeitig einkaufen gehen. Verhindert halt, dass jetzt doppelt eingekauft wird, wäre nicht besonders gut. Wenn der Einkauf dann beendet ist, dann kann man die Liste halt wie gesagt löschen, weil man halt alles eingekauft hat und es geht von vorne los. Ja, das war's mit unserer Präsentation. Wie gesagt, den Code kann man sich auf unserer Website downloaden. Die App steht dort aber noch nicht zum Download bereit. Das kommt noch. Auch eine Web-App war in Planung ähm, und wird vielleicht noch hinzugefügt.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 Ja, vielen Dank an euch. Probleme der Welt gelöst von sieben Jugendlichen mit einem einfachen Knopf. So einfach kann es manchmal sein. So, äh, die Schule ist äh, endlich vorbei, es hat geklingelt. Ähm, man kann wieder die Handys anschalten, Smartphones sind wieder erlaubt jetzt, man geht raus und findet mittlerweile ähm, an vielen Orten offene WLANs. Das ist erstmal cool, denkt man sich, wow, ich hab, äh, muss mein Datenvolumen nicht benutzen, äh, kriege kostenloses Internet. Dass das aber nicht nur cool ist, sondern vielleicht auch Probleme mit sich bringen kann, ähm, das zeigen uns äh, Corinna und Leander mit ihrem Tool Watt, dem äh, WLAN Awareness Tool. Kommt auf die Bühne! Also unser Projekt heißt eben WLAN Awareness Tool und das Problem ist, dass sich das Handy äh, oder Ihr WLAN fähiges, internetfähiges Gerät automatisch mit bekannten WLANs oder sonstigem halt verbindet ähm, und das kann man eben ausnutzen, wenn man einen WLAN äh, erstellt, was eben den gleichen Namen hat, dann verbindet sich das Handy eben automatisch und das kann eben zu falschen Seiten führen äh, oder eben Viren bringen. Dann, das haben wir dann auch gemacht, quasi ein zweites WLAN gemacht mit dem gleichen Namen, mit dem Raspberry Pi, hier, und das haben wir hier Mathematikon for Youge genannt. Äh, und das, äh, da haben wir dann noch ein Captive-Portal, also eine Seite gemacht, die aufgeht, wenn man sich eben mit diesem WLAN verbindet. Und das haben wir mit HTML oder CSS gemacht. Und eben das könnte halt sein, wenn man mit einem mit einer falschen WLAN äh, verbunden ist, dass man Wikipedia eingibt und dann kommt man aber auf Studipedia und das ist eben äh, eine Seite, wo nicht ganz so korrekte Daten draufstehen, sondern äh, eher Spaß drauf ist. Und hier sehen Sie äh, HTML und CSS und dann verbinden wir uns mal mit dem WLAN. Und dann kommt eben diese Seite. Ja, das ist die Website, auf die man kommt, wenn man im falschen WLAN eingeloggt ist. Hallo und herzlich willkommen im WLAN Mathematikon4U oder doch nicht? Wir sind hier in einem feig WLAN gelandet. Schock! Natürlich ist der Schock nicht ganz so groß, wir sind schließlich von Jugend hackt und programmieren kein falsches Internet und keine schlechten Seiten. Deswegen sieht man hier unten auch schon Lösungsansätze, wie man mit diesem Problem umgehen kann, dass man eben auf falsche WLANs kommt. Die Lösungsansätze sind zum einen, dass man das WLAN generell ausschalten kann, wenn man es gar nicht benötigt. Zum Beispiel, wenn man durch die Stadt spazieren geht, gibt es sehr viele verschiedene WLAN-Netze. Und dann kann man das gleich ausschalten, dann lockt sich das Smartphone nicht in die Netze ein und damit kann man dann gar nicht in die Möglichkeit kommen, zu einem falschen Netz zu gelangen. Oder man kann auch die Funktion abschalten, dass sich das Handy, Smartphone etc. automatisch verbindet. Dann kann man manuell die WLAN-Netze verbinden und selber entscheiden, welche die Netze die richtigen und welche die falschen sind. Des Weiteren kann man auch darauf achten, auf das Kürzel HTTPS, das S steht für sicher, und das bedeutet eben bei Websites, dass sie sicher sind. Und um das nochmal zu verdeutlichen, haben wir das Ganze auch noch bildlich dargestellt. Also hier der Mensch, den man sieht, dem ist ein Licht aufgegangen. Er schaltet einmal das WLAN ab und wenn er auf Internetseiten geht, dann achtet er eben besonders auf dieses HTTPS. Und die Probleme haben wir auf der Website auch nochmal verbildlich dargestellt, damit es auch jeder versteht.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 Ich muss echt sagen, also so, ne, ihr habt ja gehört bei dem Ablauf, also die wirkliche Codezeit ist eigentlich vor allem nur der Samstag. Ne? Also eigentlich muss man fast sagen an einem Tag. Genau, äh, nachdem man sich ähm, mit den eher schlechten Auswirkungen des Menschen im Internet beschäftigt hat, ist vielleicht auch mal Zeit äh, für ein paar Memes und ein paar Katzenbilder. Ähm, und dass man auch mit Katzen äh, die Welt verbessern kann, äh, das zeigen uns äh, Sophia und Celia. Also, wie vorhin auch schon erwähnt wurde, sind wir die beiden, die das, für die das ja alle etwas Neuland ist sozusagen. Ähm, wir hatten davor eigentlich nicht wirklich Vorerfahrungen zu dem Thema und sind auf diese Veranstaltung über, also ich bin eigentlich auf die Veranstaltung über meine Freundin gekommen und wir auch über unseren Lehrer, den Herrn Haschler, ähm, und dachte uns einfach mal, dass es sich sehr interessant anhört und das einfach mal ausprobieren wollten. Und ähm, haben dann jetzt hier erstmal sozusagen mehr so die Grundlagen geübt und das einfach mal uns ein bisschen erprobt quasi. Und einfach mal mit den Sachen, die wir jetzt gelernt haben, versucht etwas ein bisschen zu erarbeiten. Ähm, ja, wir haben jetzt eben im Endeffekt so eine, eine Katzen-Tag-App gebaut, beziehungsweise auch Hunde-Tag-App. Ähm, die ist nicht kompliziert, ist im Vergleich zum ganzen Rest hier eigentlich Ziemlich sinnlos, sagen wir es mal in dem Sinn. Aber es aber ist eigentlich sozusagen, diese App oder die Website zeigt immer wieder unterschiedliche Bilder an. Das ist halt immer, wenn man die Website sozusagen neu lädt. Was? Ja, okay, es kann funktionieren. Ähm, so, das ist jetzt eben sozusagen das Grobe. Man, es werden halt einfach immer neue Bilder angezeigt von Katzen und Hunden, je nachdem, wenn man es halt neu lädt. Ähm, und der Sinn dahinter, was man eben noch weitermachen könnte, wenn man das möchte, dass man, dass die Community, dazu ist hier unten eben dieser Submit-Button und die, da steht ja so in this, ist this a cat or a dog, dass sozusagen die Community ähm, sagt, ob das ein, eine Katze oder ein Hund ist und das so ein bisschen beschreibt das Bild sozusagen, damit man im Endeffekt vielleicht für Blinde oder sowas eben eine Beschreibung sozusagen von dem Bild machen könnte, damit eben auch Blinde diese App sozusagen nutzen können. Ja, weil das dann dadurch, dass man das halt dann als App benutzen könnte oder Website aufrufen könnte, wenn das dann halt sehr viele Menschen, die man erreichen würde, und dadurch würde man sich viel Arbeit sparen, um einfach zum Beispiel wie gesagt blinden Menschen oder so einfach auch ein bisschen das Internet oder solche Möglichkeiten, die wir sonst haben, näher zu bringen. Ja, also nicht nur Alpakas, sondern auch Katzen verbessern die Welt. Aber eben nicht nur Katzen, sondern auch Alpakas. Das Spiel kann man nämlich genau auch andersrum spielen, denn Alpakas sind ja ziemlich großartig. Sie können sehr viel, sie können essen, sie können trinken, sie können schlafen und sie können auch auf Aliens schießen. Wie das geht, das zeigt jetzt mal die nächste Gruppe, nämlich Space Invader mit Linus und Ulrich. Also, ich und Linus haben uns gedacht, dass wir ähm, so eine Art Konsole in Retro-Style aufbauen. Die steht halt im Moment noch da drüben, aber die sehen wir bestimmt gleich noch. Und ähm, ja, Er wird euch jetzt mal eine kleine Session von dem Spiel zeigen. Also, wir haben uns gedacht, wir programmieren das Spiel Space Invaders, aber ein bisschen anders, mit dem Alpaka und halt den bösen Aliens. Und das haben wir auf der Website, die ist im Internet, Snap, programmiert. Und das zeige ich euch jetzt einfach mal. Also, mit W startet man das. Und dann muss man halt hier so hin und her und mit Leertaste schießt man. Und dann muss man die Aliens abschießen und man braucht halt eine bestimmte Punktzahl, um gewinnen, zu gewinnen. <lacht> Wenn man eins trifft, ist es nicht schlimm, man muss 90 Prozent treffen, um zu gewinnen. Und das geht 30 Sekunden lang. Also in dem Fall beim ersten kommen genau 10. Jetzt ist es vorbei und dann hat man gewonnen. Ja. Ähm, also wir haben verschiedene Level eingebaut. Mit w, wenn man W drückt, dann geht es ins nächste Level, aber nur wenn man das Level davor geschafft hat. Also jetzt beim nächsten Level würden 12 kommen und da braucht man auch wieder 90% um zu gewinnen. Wenn man nicht gewinnt und W drückt, muss man das Level wiederholen, weil man es ja nicht geschafft hat. Und ähm, das haben wir auf einer Retro-Konsole wie hier und das erklärt euch der Ulrich. Also auf, ähm, in der Retro-Konsole ähm, ist ein Raspberry Pi. Wir haben hier ähm, einen Makey Makey auch drin, wo ähm, durch das mit den Tasten hier auch funktioniert. Einen ähm, Raspberry Pi Bildschirm auch noch dazu. Wir haben ähm, das Holz eben mit den... Laserkarte geschnitten. Eigentlich wollten wir es erst mit dem 3D-Drucker machen, aber es hätte zu lange gebraucht. Ja. Also ich glaube, Linus wird euch noch eine kleine Demo des Ganzen zeigen. Ja. Also hier haben wir zwei Tasten, mit der einen steuert, ist das eine liegt auf W und das andere auf S. Mit W startet man und dann hat man hier drüben die Tasten, wo man dann schießen muss und so. Und nach 30 Sekunden ist dann das um und da habt ihr dann eigentlich genau das gleiche. Wie bei dem, was ich euch eben gezeigt habe. Jetzt verliere ich mal extra, dann kann ich euch zeigen, was dann passiert. Dann haben wir auch noch was Lustiges eingebaut. Ähm, ja, sind noch fünf Sekunden. So, jetzt, wenn der unten ist, dann ist es vorbei und da hat man leider verloren. <lacht> das mal ganz plastisch interpretiert, was in der hacker drin ethik drinsteht, nämlich man kann mit Computern eben auch Kunst und Schönheit schaffen und ich glaube, so eine retro spiele ist da schon ein ganz gutes Beispiel dafür. Genau, nachdem man jetzt äh, ein bisschen gezockt hat, den Kopf wieder freigemacht hat, ähm, fällt einem ein, äh, dass man leider, solange man noch Schüler oder Jugendlich ist, meistens noch Hausaufgaben hat.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 Gruppe habe. Wir haben uns als Idee gehabt, dass äh, WhatsApp und so die Klassengruppen generell nicht so schön sind, da ähm, wenn man dann mal wissen will, was die Hausaufgaben sind, ähm, dann schreibt, äh, man fragt ähm, in der Gruppe und dann schreibt eine Person die Antwort und ganz viele andere Leute schreiben irgendwelchen Müll in den Chat. Ähm, dazu äh, mögen viele Leute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 Wir werden weitere Funktionen implementieren, die Möglichkeiten des Chats ausbauen und wahrscheinlich noch weitere Funktionen unter Plattformen unterstützen. Also, ähm, wenn jetzt jemand mal den Chat austesten will, äh, testen will, dann kann er den QR-Code da scannen, aber davor muss er noch im Wi-Fi-Anton-Wi-Fi WiFi sein. Äh, es ist kein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 Man sieht, es sind schon Leute im Chat aktiv. Okay, der Java-Client geht gerade nicht. Gucken wir grad. Ja, den hat es abgeschossen. Man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 Dateien hochladen. So, jetzt geht's eh nicht mehr. Also wir nehmen sogar mit den ganz großen Silicon Valley Konzernen auf, äh, finde ich richtig cool, ihr drei. Ähm, alles gar kein Problem. Vor allen Dingen sind wir jetzt endlich durch den nervigen Teil der Hausaufgaben durch. Und jetzt steht vielleicht der nächste nervige Teil auf dem Programm, und zwar der Kampf mit dem inneren Schwein. Und weil eigentlich sollte man vielleicht noch ein bisschen Sport machen, aber sich einfach nur auf die Couch zu setzen, wäre vielleicht auch eine schöne Option, damit das nicht mehr so schwierig wird, sondern man sich ein bisschen besser mit anderen Menschen, mit Freunden und Freundinnen verabreden kann, haben sich Destina, Tobias, Greta und Jana zusammengesetzt und das Projekt Mitläufer entwickelt. Genau, Julia hat mir eigentlich schon den perfekten Einstieg äh, vorne weggenommen, wir sind alle furchtbar faul und ähm, jetzt kommt auch Weihnachten und da isst man furchtbar viel und dann spätestens Neujahr kommt eigentlich die Erleuchtung, man sollte wahrscheinlich wieder Sport machen, spätestens nachdem man auf die Waage gegangen ist und damit wir das ein bisschen leichter machen, haben wir unsere App Mitläufer geschrieben und, äh, ist auch unsere Webseite und dort kann man halt Laufpartner finden, sodass man auch noch sozial ein bisschen gepressured wird, tatsächlich laufen zu gehen. Okay, wir wollten das Ganze natürlich verknüpfen und ein bisschen was Neues lernen dabei. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass ich zum Beispiel, als ich hier reingekommen bin, ein bisschen Python-Erfahrung hatte, aber gar nichts von HTML wusste. Und jetzt kann ich schon ein bisschen was auf HTML schreiben und ich habe zum Beispiel dieses Logo designt, das wir entworfen haben. Die ursprüngliche Idee war das Ganze als App zu programmieren. Allerdings haben wir alle ein bisschen mehr Erfahrungen, was Web Development angeht. Also das besteht das Frontend jetzt aus HTML und CSS und dann wird das Ganze als responsive ähm, Seite erstellt, sodass man das dann halt auch auf Mobilgeräten idealerweise äh, schön ansehen kann, wie man das dort sehen kann. Äh, ja, HTML, CSS, JavaScript, das klassische im Frontend. Ja... Im Backend agiert ein sehr schöner MySQL-Server, der die gesamte Datenbank verwaltet und ein auf ASP.NET Core basierender Server, der, dessen Schnittstelle komplett durch OAS 3 spezifiziert wurde, durch den dann auch die Kommunikation mit dem Client stattfindet, sprich jeder kann einen Custom Client da drauf bauen, wenn er möchte. Ansonsten sicherheitstechnisch haben wir uns darum auch gekümmert, sprich alle Passwörter werden ordentlich äh, gehasht und mit einem Salt in der Datenbank gespeichert. Okay. Äh, ja. Hier sieht man auch schon unsere Startwebsite, da kann man sich dann auch einloggen. So. Da gibt man dann seinen Benutzernamen ein. Und äh, sein Passwort. Das ist lang. Ja. Und dann sieht man auch schon direkt Laufpartner in der Umgebung. Man erkennt die Postleitzahl, um so ein bisschen zu wissen, wo die wohnen, aber jetzt nicht mit Adresse. Das wäre dann doch datenschutztechnisch ein bisschen kritisch. Äh, man hat den Namen, man hat. Ähm, diese kleinen Sternchen zeigen an, was das ungefähre Laufniveau ist, weil jemand, der einen Marathon läuft, möchte jetzt vielleicht nicht mit jemandem laufen, der nur drei Kilometer gerade mal so schafft. Äh, wahrscheinlich andersrum auch. Äh, deswegen kann man sich dann ein bisschen an den Stern orientieren und man kann den dann auch schon direkt in eine Mail schreiben. Genau, Visionen kann man da ja viele draufpacken. Wir haben zum Beispiel überlegt, dass man Laufgruppen hat, so dass man... Ähm, sich nicht nur mit einem bestimmten Partner trifft, sondern praktisch ein soziales Netzwerk aufbaut und ähm, insgesamt dann die Welt etwas sportlicher und etwas sozialer zu machen. dann gibt es auch garantiert keine Ausrede mehr, warum man jetzt gerade keine Lust, Zeit oder eben sich zu einsam fühlt beim Laufen, um Sport zu machen, oder? Es gibt zwar keine Ausreden mehr, aber doch leider zunehmend Bedenken, denn vor allem wenn man in der Stadt wohnt, wissen wir leider, dass die Luftqualität zunehmend sogar als gesundheitsgefährdend beschrieben wird, damit man trotzdem eine gute Laufroute finden kann hat sich die, unsere größte Gruppe ähm, mit dem Projekt Luftbedrohung beschäftigt. Äh, Elisabeth, Max, Pablo, Jonathan, Leon, Gabriel, Simon, Moritz und Peter. Äh, ja, was ist Luftbedrohung? Was ist das? Was habt ihr gemacht? Ja, also wir sind die Gruppe Luftbedrohung und äh, genau, es wird schon ein bisschen angedeutet. Also auf jeden Fall, wir haben uns gedacht oder wir haben, uns, äh, also wir haben gesehen, dass eben äh, sehr viele verschiedene Daten über ähm, Luftqualität oder einfach über ähm, alles, was in der Luft ist und alles, was hier rumfliegt. Also es gibt, diese Daten gibt es zwar, aber die sind äh, eins nicht so übersichtlich und zwei, die sind auch nicht so äh, öffentlich verfügbar für alle. Und auch wenn sie das sind, dann sind sie kompliziert ähm, und man versteht sie halt manchmal nicht so gut. Und deswegen wollten wir eben dieses Problem beheben und genau das war äh, unser Objective. Ja, dann geht es natürlich direkt an die Lösung und wir haben uns gefragt, was ist hip, was ist cool, was setzen wir ein? Dann fiel natürlich die erste Antwort, wir bauen eine Drohne. Das haben wir dann halt gemacht und an die Drohne haben wir dann... Sensoren dran geklebt, aber davon, da, davon werden Sie später auch noch hören. Also jetzt stellt man sich natürlich die Frage, Samstagmorgens, wo bekommt man jetzt so eine Drohne her? Und das ist uns relativ schnell aufgefallen, ja, es gibt so kleine Drohnen, die sind noch relativ günstig, ähm, die kriegt man auch, aber die haben das Problem, die sind GPS abhängig. Das heißt, in Räumen zu fliegen geht schlecht. Und wir wollten halt irgendwie, dass das Ding auch im Raum oder in Hallen fliegen kann. Deswegen haben wir uns gedacht, ähm, ja, basteln wir einfach was eigenes, das heißt, wir nehmen so eine Drohne, bauen die Motoren und die Rotoren ab ähm, und setzen die quasi mit dem eigenen Rahmen, den wir 3D gedruckt haben, um. oben sieht man das Modell, wieder zusammen und basteln eine eigene Steuerung dazu. Ja, wir haben wie gesagt den Soren da drunter geklebt, wir hatten unsere Gruppe temporär aufgeteilt in drei Teilgruppen, aber es ging vorerst darum, eine Drohne zu bauen, die halt fliegen kann und einen Sensorteil, dann waren wir ungefähr heute Morgen fertig mit beiden Teilen. Dann kam Moritz händeschüttelnd auf mich zu und meinte, wir fangen an zu pushen. Dann haben wir das zusammengebracht und jetzt könnte es theoretisch sogar fliegen. Wir haben unter anderem Steuerungen versucht, entwickelt. Wir haben auch Gyroskope und Bluetooth und alles super Tolles hier dran. Ähm, ja, Funktionalität auf jeden Fall gegeben, aber können wir ihn leider nicht demonstrieren. <lacht> ähm, wir können... Ja, wir können die Drohne aber halten und äh, den Akku dran klemmen und hoffen, dass nichts explodiert. Also wir haben unter der Drohne einen Sensor befestigt ähm, und die Daten dieses Sensors werden über einen Mikrocontroller, über äh, WiFi an einen Rechner weitergegeben, der diese dann auswertet und in einer Grafik darstellt. Genau, bis jetzt haben wir nur einen ähm, Luftfeuchtigkeits- und Temperatursensor aber geplant waren auf jeden Fall auch Pollen und ähm, vor allem äh, Luftverschmutzung bzw. Feinstaubsensoren. Ähm, per NodeMCU wird es dann ähm, versendet an unseren Server. Genau, das wird dann äh, über Node.js, das ist, äh, benutzen wir als Server, ähm, und speichern quasi die Daten, die wir von den Sensoren kriegen, in einer Datenbank, hier in dem Fall MongoDB. Ähm, Genau, und dann per API kann man dann auf diese Daten zurückgreifen und das wird dann auf der Webseite visualisiert. Und auf die Daten kann man auch so zugreifen, ähm, genau, das würde dann in GitHub noch stehen. Ja, also falls es Sie jetzt interessiert, können wir halt wirklich mal den Akku dran klemmen. Aber ich, nur als Sicherheit kann sich Elisabeth auch schon mal verabschieden. <lacht> Unser Frontend haben wir ganz typisch mit HTML, CSS und JavaScript gemacht. Hier sieht man ein paar Gra Diagramme. Die Luftverschmutzung haben wir jetzt, wie gesagt, noch nicht eigentlich implementiert. Ähm. Nein? Ähm, deswegen ist es jetzt ein Beispielgraf mit Daten aus dem Internet, die jetzt tatsächlich auch über Heidelberg sind. Aber so soll das Ganze am Ende aussehen. Wollen wir probieren, das Ganze zu starten. Gracias. Vielen Dank für Luftbedrohung, nicht Bedrohung, wie ich vorhin gesagt habe, sorry. Äh, ja. Das, das waren insgesamt neun ziemlich krasse Projekte, die an einem einzigen Wochenende entstanden sind und ich würde erstmal sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr die ganze Geduld mitgebracht habt und auch bei kleinen Problemen immer weiter dran geblieben seid, dass am Ende so viele großartige Sachen dabei rauskommen konnten, die übrigens natürlich im Nachhinein zu finden sind, GitHub oder eben ähm, direkt im im Netz oder eben auch einfach gleich noch vor der Tür bzw. hier im Raum. Ähm, zum Beispiel Space Invader wird da noch zu sehen sein, kann man sich dann mal aus der Nähe anschauen. Also vielen, vielen Dank, habt ihr alle ganz toll gemacht. Okay. Ja genau, also dann, ähm, äh, jetzt stehen am Ende nochmal wir beide vorne. Ähm, hier stehen nochmal alle Namen von den Mentorinnen, die das alles ermöglicht haben. Also nicht, dass ihr es nicht auch hinbekommen hättet, aber vielleicht hätte es noch einen Tag länger gedauert oder zwei Stunden. Ähm, ich denke, waren schon ein paar helfende Hände sozusagen dabei. Eigentlich sogar relativ viele, witzigerweise 23, aber dann eben noch doppelt wegen der Hände. Ähm, und ähm, ich schaue gerade eigentlich hatte ich gedacht, dass das Slide anders wäre, aber er hat sich nicht aktualisiert. Ich warte mal kurz ab, das fixen wir. Das ist nicht schlimm, du machst Live-Coding, machen wir es so, okay, gut, dann schalten wir jetzt um, also nachher gehe ich wieder zu den Namen, einfach auch aus, ich würde mal sagen, Gründen, dass, dass ihr einfach gesehen werdet, gerade vielleicht nochmal den Tweet wollte ich nochmal kurz anwerfen, der ist schon ein bisschen älter, aber auch das ist ganz wichtig, weil hier Gruppen sind die schon jahrelang und äh, auf vielen Jugendhack-Events waren oder sich privat damit beschäftigen und andere eben, wie auch gehört, die gerade erst einsteigen. Ähm, und es ist ganz wichtig, äh, uns geht es nicht darum, dass ihr hier als Expertin kommt und dann noch besser werdet oder einfach nur euer Wissen auskippt, sondern ähm, alles, was ihr, was ihr macht, ist einfach eine, eine coole Sache. Ihr macht euch eure Gedanken, habt richtig tolle Ideen und seid kreativ. Und äh, da wäre auch gerade noch nochmal... Wunderbar, so ein bisschen auch ein Ding, das war ganz am Anfang auf meinem Slide, was ist Jugendhackt? Da ging es ja auch immer speziell um äh, Förderung von Mädchen, von jungen Frauen. Und ich bin ja auch vor neun Monaten Papa geworden, habe eine kleine Ronja zu Hause und ich will auch, dass sie in der Welt aufwächst, in der einfach ähm, ja, Diversität gelebt wird, dass wir alle miteinander vernünftig umgehen und uns gegenseitig wertschätzen. Ähm, genau, und dann gebe ich mal noch an Jasper. Was hier übrigens auch 1a funktioniert. Also. Ja. Ja, das war Jugendtag Heidelberg 2018, die Premiere und es wird mit Sicherheit nicht das letzte Mal gewesen sein. Nicht das erste und letzte Mal, sondern es ist wirklich erst der Anfang. Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall ein Nachfolgeevent geben für all diejenigen aus der Region, die direkt schon weitermachen wollen. Es gibt hier auf jeden Fall bei uns im Makerspace jeden Mittwoch unsere offene Bastel- und Makerstunde oder Stunden, die auch insbesondere für Jugendliche offen ist. Wir werden ab Februar ähm, auch gemeinsam mit der PH nochmal so ein spezielles Projekt ähm, für äh, Mädchen machen, ähm, Girls Digital Camps, äh, um auch da nochmal ähm, sozusagen so einen kleinen Schutzraum zu haben, weil manchmal ist ja schon ein bisschen äh, auch hilfreich, wenn man sozusagen ähm, äh, ein bisschen unter sich ist, um irgendwie so gemeinsam irgendwie auch so sich stärker machen zu können. Ähm, dann gibt es natürlich noch in Mannheim gibt es das Raumzeitlabor, die waren auch äh, ein großer Support mit ähm, einigen Menschen, die dort aktiv sind, das ist auch ein Hackerspace der No-Name-EV hier aus Heidelberg, der sozusagen der Heidelberger Chaos-Computer-Club-Ableger ist, die uns fleißig unterstützt haben, die Freifunker, Freifunk Rhein-Neckar, hat uns hier mit, mit WLAN und unseren Netzwerken geholfen, natürlich auch so als Mentoren. Also wir sind ein großes Netzwerk hier in der Region, was sich immer wieder freut, viele Gesichter von euch wiederzusehen oder auch überhaupt über Engagement Genau, vielleicht noch für ähm, alle Eltern, die hier im Raum sitzen. Ähm, das eine ist, äh, Gutes zu tun. Ich glaube, das haben wir in unserem Netzwerk gezeigt, dass wir das gerne tun wollen. Aber es ist immer auch wichtig, dass darüber gesprochen wird. Ähm, also redet über JugendHakt, redet über diese Initiativen, ähm, redet darüber, dass ähm, wir mit äh, jungen Leuten und einer engagierten Community uns dafür einsetzen, dass ähm, unsere technologische Welt, irgendwie auch mit ähm, demokratischen Werten, mit äh, ethischen Werten ähm, untermauert wird, ähm, ja, damit wir gemeinsam ähm, mit Code die Welt verbessern können. Danke, dass ihr da wart äh, und an alle Jugendlichen vergesst nicht, ihr kriegt am Ende ähm, noch euer Zertifikat, dass ihr auch mit dabei wart. Ähm, genau, das äh, kriegt ihr einfach am Checkout, das ist nämlich auch wichtig, ihr müsst nämlich auschecken, äh, wie jeden Abend oder jedes Mal, wenn ihr rausgegangen seid. Ja, vielen Dank, äh, kommt gut nach Hause, schön, dass ihr da wart.